Assalamu alaikum meine Freunde, wie geht es euch heute? Ich hoffe es geht euch gut. In diesem Video stellen wir uns eine sehr wichtige Frage, deswegen bitte ich um eure ganze Aufmerksamkeit. Wieso ist Religion so wichtig in unserem Leben? Religion ist wichtig in unserem Leben wie ein Boot auf dem Meer. Stell dir vor, du warst lange Zeit ohne ein Boot auf dem Meer. Du schwimmst und schwimmst, bis du müde bist. Vielleicht wirst du sogar in die falsche Richtung schwimmen. Oder du wirst ertrinken. Ich bin mir sicher, dass du wünschen wirst, dass du ein Boot hättest, das dich ans Ufer bringt. Das ist Religion. Das Leben ist das Meer, die Religion ist das Boot, das wir in unserem Beispiel darüber gesprochen haben. Wer ein Boot hat, ist sicher. Dagegen ist der ohne Boot. Das ist das Leben. Das ist sicher, wenn du Religion hast. Also das Boot soll das Religion sein. Und das ist unsicher, wenn du kein Boot hast. Das Leben ist veränderlich, genauso wie ein Meer. Während die Gläubigen immer in Sicherheit und Frieden sind, sind die Ungläubigen instabil und unsicher. Mit Religion fühlst du dich sicher. Du bist überzeugt, Allah ist für mich da. Er beschützt mich. Am Ende meines Videos stelle ich mich noch eine Frage vor. Müssen wir alles über unsere Religion wissen? Die Antwort auf diese Frage findet ihr im nächsten Video mit mir, Mona. Vergiss nicht zu abonnieren, Daumen nach oben und die Glocke anzuschalten, damit ihr kein Video verpasst. Tschüss, Assalamu alaikum. Bleibt gesund.